Wieso kann man? Ich hasse diese Häuser. Ja, Claire macht gar keinen Sinn, dass sie gefangen wurde. Die ist hier entkommen mit Leon. Mit ihrem Boy, Leon. Das ist eine Notiz. Schade. Dunkel, da machen wir doch mal nicht. Du ich weiß was ich jetzt wie Experimenter was mit einer vierstelligen Code nochmal und das weißt du doch auch nicht. Noch genau. ich habe direkt gerade ein vom System ab mitbekommen, den Code wieder mal zu ändern. Was mich nur beunruhigt, ist tatsächlich dass wir ja öfters wichtiger, wie man es verschlüsselst. Verschlüsselst ist, vergisst dass du sogar Chemikalien verlegst. Um dieses Problem zu lösen habe ich mir erst einfach Du kennst du das Bild mit dem roten menschen Skelett hinten im bio Experiment? Ich habe die Zahl, die dort auf dem Bildschirm steht, das Code nochmal angegeben. Wenn das dieses Memo vorlese und die Zahl von schau einfach dort auf dem Bild nach. Naja, und ich glaube, nicht, ich jetzt dieses Notfall kursiere, was brauchen wir, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid, Das wir es auf Okay, ich brauche irgendein Item nehmen. Jetzt habe ich meine geile Pflanzen kombiniert. Nee, okay, nicht hier trotzdem. Zum Glück braucht die nur einen in Wieslot. Ich hätte aber schon gern eigentlich mal eine Itembox. Das wäre jetzt doch langsam Zeit, denke ich. Die Raumluft ist nicht normal. Ich Jumpscare. ...und oder Mensch, Mensch. Tyrant. Ah, 1, 1, 2, 6. Ja, kann man die Nummer erkennen. Okay. Wir wissen jetzt, Tyrant ist da, vielleicht Nemesis sogar vom Arm her. Könnte Nemesis sein. Nein, Nemesis wurde kreiert im dritten Teil. Contamination detected. Level 3. Emergency shutters will close. All personnel evacuate immediately. Lol. Huh, that was close. Na, ich hab keinen Bock auf Nemesis mit dieser Steuerung. Oder auf jeden anderen Tyrant. Aber 1126 habe ich jetzt gesehen. Das werde ich wahrscheinlich in zwei Minuten wieder vergessen haben. Wie kack. Und irgendwelche Viecher weggekrabbelt. Ich will diesen Tyrant nicht sehen. Das ist Sauna. Ne? Ja, klar, wieso gehe ich auch in die Sauna rein, ich Idiot? Wasser? Wow. Wieso muss alles kaputt sein? Das ist ja voll cool. Ich weiß ja nicht mal, was was passiert, wenn ich das Wasser ausmache. Aber ich mache es halt einfach mal. Weil kann Kann ich die Feuerlöscher droppen, weil die leer ist. Das ist doof. Das ist echt doof. Oh, diesen Scheiß Schlüssel. Ja, so. Ich dachte, ich es funktioniert. Wieso dachte ich, es funktioniert? Ich weiß auch nicht. Also, ich brauche Speicherpunkt oder eine Kiste, dass ich da rauskomme. Aber ich habe, ja, ich kann ja die Security dingers Kiste benutzen. Das ist halt nicht optimal, aber es würde gehen noch mehr Pfeile, geil. Okay. Hat er ein Poster von der Waffe? America. Claire, der Panzer, Alter. Geht gar nicht. Die Frau. Ich die mitnehmen? Ah geil. Das ist ein riesen Köcher. Das Safe Room? Aber bis jetzt habe ich ohne Kiste gespielt. Das gibt mir voll, wenn ich das durchziehe. Kein Safe Room, weil Zombies da sind. Nee. Ich frage mich, was für einen Schlüssel ich brauche. Hm. Da sind Pfeile auf dem Tisch. die Karten sind immer gut. Äh, habe ich hier irgendwas gespielt? Was war gelb nochmal? Ein Item. Fuck you. Fuck you hard spielen. Eine Itembox. Ja, scheiße. Und ich muss alles zurück, um zu speichern. Was eigentlich okay ist, weil das, ich habe jetzt recht viel Zeug gefunden. Ich kann es aber auch in die, in die Box legen, dadurch diesen Security-Check. Ich gucke mal kurz, wo ich rauskomme, wenn ich zurückgehe. Bin mir gar nicht sicher. Aber ja, es ist gut, wenn, mehr als, wenn das Zeug auf der Karte angezeigt wird. Wahrscheinlich kann ich mehr als eine Route gehen. Ich gehe mal nach hinten da vielleicht noch. Eine Treppe. Hund? wieder ein key item. Ja, safe ein key item. Kann mir das Spiel auch mal ein bisschen helfen vielleicht. Ich halt so 20.000 Waffen nachgeschmissen, aber halt kein Platz. Tausende Pfeile, weißt du? Dann nochmal ein Plan. Das ist ja auch gut, wenn ich Karten finde. Aber die bringen mir gerade nichts. Wir haben wieder eine Residenz. Wow. Die erste Treppe leckt immer ein bisschen. Also die erste Stufe laggt. So lustig. Irgendwo geht's noch hoch. Da. Ja. Das Haus hat safe in der Kiste oder so. Hoffe ich doch. <lacht> ja. ja. Der hat keinen Kopf. Okay, ich werde auf jeden Fall mal eine Waffe weglegen, damit ich nie irgendwie habe. Was haben wir hier? Security Lock System. Ich muss eine ID eingeben. Ah, oh, Backspace. Das ich mir schon. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ich bin gespannt, was hingeht. Clou. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Alter, ich finde so viel Scheiße und kann nichts davon. Ich kann nicht mal mit Matt mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Was ist das für ein Bullshit? Ja, lass mich ein Das waren die Raben im ersten Teil schon. Ne, das ist ja voll bescheuert. Vor allem, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich halt alles nochmal machen. Ne, ich gehe jetzt zurück und speichere. Das ist ist, ist scheißegal. bescheuert meine inventory boxen die ich habe sind halt diese scheiß security systems und die sind nicht gut da kann ich ja nur metallisches zeug reinlegen, vor allem fällt mir gerade auf wieso kriegen wir jetzt hier ein ah, ich dachte schon wir kriegen -so. nee, das ist so bescheuert das ist so Ne, leben die Zombies nicht mehr. Ich bin froh, dass Resi nicht mehr so ist. Eine Stufe, Entschuldigung, Claire. Ich weiß, ja, das ist schwer. Ich hoffe, ich bin wenigstens auf Achtung, nicht auf Gefahr. Also ich brauche jetzt ein Inventory und ein save äh, State. Beides am besten. Ich höre schon Zombies, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Alright. Kann ich das trashen? Nein. Nein, wieso lebst du? Du bist noch mal so. Am St ich bin wieder da. Unten hätte ich einen save -Punkt. Ich muss aber einmal diesen Loop laufen, damit ich dahin das Inventory machen kann. Machen wir zuerst kurz Inventory in dem Fall. Ich weiß halt nicht, ob das schlau ist, wenn ich nochmal über den Friedhof zurückgehe. Ich glaube, das sind zu viele Zombies. Aber ich habe halt so viele Scheiße, die ich nicht mehr geben kann, deswegen jetzt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch ein Item aufnehme, komme ich zum ersten äh, Inventory. Das ist für mich so aufregend gerade. Weil dann darf ich alles wieder ziehen. Das ist ja super. Da sind dann halt Zombies drin. Please deposit any metallic items you have. In the security box. Die brauche ich. Die haben Pistole und da mit. Uh, ja, ich muss eigentlich über den Friedhof zurück, jetzt. Ich hoffe, dass es nur Ambient Sound ist und nicht überall so ein bisschen, da ich vermute schon. Ja, okay. Dumm, richtig dumm. Aber okay, ich bin nur auf Achtung, immer noch, das ist gut. Ich weiß ja, halt, dass ich nah an Safe State bin. Weil ich schon lange keinen hatte. Das heißt das Spiel gibt die irgendwann trotzdem einen. Warte mal kurz, ich muss mal hier drin nachladen. Kombinieren, so. Seh ich die? Geh ja. okay, beide nicht? Gut. Wette Jungs. das im Dude unten muss ich ja immer noch Medizin suchen, ne? Und die habe ich ja nicht. Ich frage mich, wie lange der noch überlebt, bis er tot ist. Ich glaube halt nicht, dass wir den retten. So gut zu wissen, das heißt PS1 emuliert PS3 und PS4 emuliert PS2, das ist gut. Also meine PS2 läuft noch, aber die Steuerung. Ne? Also die Controller sind halt. Hm. Zum Glück gibt's das Spiel nicht in VR, ne? wieder. Ja. Natürlich stehen die wieder. Ah ne, wow, okay. Wo kommen denn die Zombie-Geräusche? Nehmen die hier drin schon wieder? Das wäre jetzt richtig dumm. Das ist Ambient Sound, immerhin. Aber mal Resident Evil 7 gibt es in VR, das werde ich dann nicht spielen. Also nicht in VR. Natürlich, weil ich keine PSVR habe. X, ja, yeah. wow, da ist Box, wo ist die Advanced Box? Nein. Ich werde das nicht im VR spielen. Warte mal, warte mal, warte mal, jetzt ich, Jetzt habe ich ja irgendwie gefühlt 10 Key-Items gleichzeitig. Ich einen Koffer im Haus, ich habe einen Schlüssel im Badeun im Bad unten und ein Emblem mit einem U-Boot drauf, irgendwo. Untergrund und ich gehe zu der mess also zum Tyrant. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Eigentlich nicht, weil im Haus gab es Heilpflanzen. Ja, dann äh, gehen wir halt trotzdem hier hin. Ah, Select ist Einstellungen, Gut. Ich will das sehr gerne mitnehmen. Die rote Pflanze heilt aber nicht, deswegen lasse ich die mal. Die werden auch safe wieder leben. Ja, ich habe meine, hab meine MP100 ein bisschen zu viel gebraucht, glaube ich. Vielleicht hätte ich die fürs, Late fürs Endgame aufbehalten sollen. ich hier alles mitgenommen, ja. Hat der was? Ja, vom... Okay, von mir aus. Tür machen es einfach, hä? Aber wieso musste ich jetzt das Wasser abschalten, um an diese Schlüssel zu kommen? Hallo. Aber voll geil, sowas einfach in Polizeistationen zu haben. Da lohnt es sich ja direkt Polizist zu werden. Achso komme ich mit der Panzersteuerung durch. Okay, also das ist da eine Tür. Ich hoffe, dass dieser Schrank Also Jetzt habe ich wieder ein Scheiß-Item, das ich nirgends brauchen kann. Und da ich kein Inventar habe, kann ich es nirgends hinlegen. Ja. Ja, bitte weg. Ist er Das scheiß Ernst. ist das meine Ambos jetzt? Habe ich spezielle Pfeil Explosionspfeile gemacht oder sowas? War dieses ganze scheiß Rätsel jetzt für 10 Pfeile? Das sehe ich jetzt nicht wirklich ein, aber also wenn ich die jetzt kombiniere, was kommt da raus? Explosivpfeile. Ich habe 230 Pfeile drin. Oh, Alter. Aber ich hätte alle Pfeile in die... Ich hätte alle Pfeile gleichzeitig reindrücken können. Ich nehme die mal mit. Ich wollte jetzt das grüne Kraut vor dem Haus. Also vor der Residenz. Das kann ich kombinieren mit dem roten Kraut, dann gibt es ein starkes Mad-Pack. Ein Klo mit den Fledermäusen. Ah, das ist in der Residenz. Gibt es auch noch ein Heal-Pack, also ein Erster-Hilfe-Spray. Den ich nicht unbedingt nutzen will jetzt. Aber ich habe Angst, Bei dem ersten Teil konnte man, wenn man die Raben abknallt, ähm, dann haben sie dich getötet. Das war so chicken-like in Legend of Zelda. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass das etwa ähnlich rauskommen wird. Ich hasse die Steuerung aber langsam habe ich sie im Griff. Bis ich irgendwas anderes spiele, dann ist das nächste Mal wieder ganz schlimm. Hier ist nix. Okay, ich gehe mal runter. Ich glaube wirklich in der Residence gibt es einen Speicherpunkt und so dann wieder. Irgendwo in dieser Re Residenz, aber ich weiß nicht wo. Ich will noch gucken, wie ein... das kann ich das. Ah, das, was ich eine trophäe gekriegt habe. Freien Sie den Verändern. Okay. Ah. Das sind Spoiler, wenn ich das lese. Das ist gut zu wissen. gibt es noch ne? das ist das einzige was ich machen kann das haus zu gehen In Grund kann man da durchschauen, diesen Rupi anschauen. Bin verwirrt, aber okay. Bin ich ja immer. Wenn ich jetzt da reingehe, hauen mich die Fledermäuse eh kaputt.